Hallo, heute möchte ich mit euch über die Kraft der Gedanken reden. Denn es heißt, der Glaube versetzt Berge. Stimmt das wirklich? Was ich glaube, mit den Gedanken kann man sich den Fokus verändern. Man kann sich den Fokus auf positive Dinge legen oder auf negative Dinge. Wenn man immer denkt, Ma, heute ist Montag, ich muss arbeiten gehen, mich freut nicht. Und das immer wieder denkt, dann freut es einen wirklich nicht arbeiten zu gehen und es macht dann auch gar keinen Spaß. Wenn man denkt, super, ich darf heute arbeiten gehen, mir geht's gut. Ich darf rausgehen, dann bekommt man einen anderen Fokus und man sieht auch mehr schönere Dinge. Darum, ich denke mir, man sollte gerade in Zeiten wie diesen sich daran gewöhnen, Sachen zu tun, die einem gut tun, die man gerne macht, wie zum Beispiel Buch lesen, in die Sonne gehen, mit Leuten reden, telefonieren, mit denen man gerne redet, über schöne Sachen reden schöne Fotos anschauen und überlegen, was macht das Foto so toll, warum ist das so schön, warum gefällt mir das so. Und wenn man das eine Zeit lang macht, dann bin ich mir sicher, auch aus eigener Erfahrung, dann sieht man das Leben anders, dann fällt vieles leichter, man verliert nicht so schnell Geduld, man lernt andere Leute zu schätzen, mit denen man vorher vielleicht nicht so gut konnte, weil man selber so negativ eingestellt war. Ja, das war es, was ich euch heute mitgeben wollte. So, denkt positiv und bis zum nächsten Mal. Tschüss!